Das IPH wurde 1988 aus der Werbungsermittentät heraus gegründet mit dem Ziel, anwendungsnah zu forschen. Und gerade die Transformation von Wissen aus der Forschung in mittelständische Unternehmen, das ist unser Ziel. Wir forschen in den Bereichen Produktionstechnik, Produktionsautomatisierung und Produktionslogistik. Ich selber bin Projektingenieur in der Abteilung Produktionslogistik und äh, erforsche die Bereiche Supply Chain Design und ERP-Systemauswahl. Im Rahmen unserer Arbeit des Kompetenzzentrums Hannovers, wo wir aktiv mittelständische Unternehmen dazu befähigen, Industrie 4.0 anzuwenden oder IoT anzuwenden, merken wir zwei Haupttreiber. Das eine ist zum Beispiel die Bottom-up-Strategie oder die, die Treiber, das sind die Werker selber wollen ihre, ihre Handys, ihre Smartphones, ihre Smart Devices in der Produktion nutzen. Sie merken selber, die Produktion ist bei Industrie 3.0, 2.0 und ähm, Sie kommen aus einer hochdigitalisierten Welt und wollen das auch in Ihrer Fertigung weiter nutzen und sehen die Vorteile von IoT in der Produktion. Das ist ein Treiber. Ein weiterer Treiber ist äh, von den Geschäftsführern, die gerne ihre Organisationsstruktur umändern wollen, umarbeiten wollen, dort innovativ von oben, also die Top-Down-Strategie durch die Einführung von neuen ERP-Systemen, MES-Systemen, Daten nutzen, Kennzahlen, schneller zu werden, innovativer, flexibler, das sind so die Haupttreiber für den Einsatz von IoT. Ja, die Potenziale von ähm, Industrie 4.0 oder IoT-Devices sind meiner Meinung nach die steigende Flexibilisierung dadurch, die Beherrschung von Variantenvielfalt, die Transparenz in der Fertigung, Prozessoptimierung um gerade bei der, bei der, Fragestellung, wie können auch alt, ältere Mitarbeiter neue Herausforderungen bewältigen, können diese IoT-Geräte oder Devices wie Pick by Light unterstützen und, ähm, ja, den Werker auch in die Industrie 4.0 Zeitalter überführen. Also eine weitere Chance für KMUs sehe ich dadurch, dass sie agile ähm, Prozessstrukturen haben, also Schnelle Entscheidungswege können Sie bei der Einführung von Industrie 4.0 schneller agieren als große Unternehmen und so den, die Lücke zu den großen Unternehmen schließen. Ähm, ja, viele Wearables oder Handhelds, die als IoT-Devices gelten, haben jetzt die aktuelle Marktreife ähm, erreicht, um wirklich aufwandsarm, sozusagen out of the box in die eingeführt zu werden und zudem sind die Mitarbeiter jetzt darauf sensibilisiert, dass der Stichwort Industrie 4.0 oder IoT ist in aller Munde, von daher sind da die Hürden reduziert worden. Daher bin ich der Meinung, man sollte jetzt genau mit der Einführung von solchen Technologien anfangen. Hürden meiner Meinung nach sind, dass den Firmen aktuell die Ressourcen fehlen. diese Technologieeinführung anzustoßen. Ähm, zudem fehlt das Wissen, was ist denn jetzt das richtige IoT-Device für mich? Wearables, ähm, was brauche ich wirklich? Nicht nur, also was nützt mir wirklich was? Und ähm, das dritte Hindernis könnte sein, dass ähm, die Mitarbeiter-Skepsis einfach noch zu hoch ist. Genau. Also meine Empfehlungen, um Sicherheitsbedenken zu überwinden, ist für mich die offene Kommunikation und das Thema transparent anzusprechen. Einmal mit Hinblick auf die Daten des Werkers, was passiert mit meinen Daten, wo liegen meine Daten, wer hat sie, aber auch der Unternehmer hat die gleichen Fragestellungen, was passiert mit meinen Bauplänen, was passiert mit meinen Produktdaten. Dort sollte man auf Expertenwissen zurückgreifen, um die richtige Konstruktion der Datenstrukturen ja, zu etablieren.